Willkommen zur Zahnputzandacht am 4.11. Bei mir ist es Nachmittag. Ich würde jetzt eigentlich mit 18 Kindern zusammen eine biblische Geschichte erzählen, spielen, gemeinsam Zeit verbringen. Nach den Sommerferien haben viele Kinder und auch deren Eltern gesagt, wie gut es ist, dass Kirche mit Kindern jetzt wieder stattfinden kann. Und auch ich habe mich darüber sehr gefreut. Jetzt haben wir beschlossen, dass im November keine Kindergruppen in unserem Kirchenkreis stattfinden werden. Ich denke, uns allen ging es nach dem Lockdown so, dass wir wieder gern die Dinge getan haben, die uns in der ersten Jahreshälfte so gefehlt haben. Wir sind schnell wieder zur Normalität zurückgekehrt. Schnell war alles scheinbar wie früher. Vielleicht zu schnell. Nun ist vieles wieder so wie im Frühjahr. Bereits zweimal in dieser Woche habe ich per Videokonferenz mit Kollegen und Kolleginnen gesprochen. Das fühlte sich auch gar nicht fremd an, denn von März bis zu den Sommerferien war es ja auch so. Das Videochat-Programm und seine Funktionen sind mir vertraut. Ich habe Ideen, wie ich jetzt digital und physisch kontaktarm Kontakt zu Kindern und Jugendlichen halten kann. Die Erfahrungen aus dem Frühjahr helfen mir jetzt. Auch so eine Zahnputzandacht jetzt zu gestalten, fühlt sich gar nicht fremd an. Ich habe mich ja schon mehrmals an diesem Format beteiligt. Zahnputzandachten, das sind eine von den vielen guten Ideen aus dem Frühjahr, die uns jetzt wieder helfen. Gut, dass dieses Format erhalten geblieben ist, auch als kirchliche Gruppen wieder vor Ort stattfinden konnten. Ich möchte Ihnen und euch heute einen Vers aus dem ersten Thessalonicher Brief mit auf den Weg geben. Da heißt es, prüft alles und das Gute behaltet. Nach dem Lockdown hätten die Zahnputzandachten ja eigentlich wieder verschwinden können. Die, die sich regelmäßig daran beteiligen, hätten sagen können, wir sind jetzt wieder mit unseren Verpflichtungen beschäftigt, Angebote vor Ort stattfinden zu lassen. Wozu weiter diese digitalen Andachten? Gut, dass das nicht so war. Das Angebot Zahnputzandachten wurde geprüft und das Ergebnis dieser Prüfung war, es ist ein gutes Angebot, eines, das den Menschen Gottes Wort näher bringt. Wir wollen uns weiter daran beteiligen und es behalten, beibehalten. Jetzt heißt es in der kirchlichen Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, mit allen Altersgruppen zu prüfen, was sinnvoll ist und zu prüfen, was sich im Lockdown im Frühjahr bewährt hat. Zu dieser Haltung und Verantwortung sind wir alle berufen und aufgerufen. Ich wünsche allen, dass sie behütet und gesund bleiben und sich helfen, gut durch diese Zeit der Kontaktbeschränkungen zu kommen.